Servus und Hallo bei Not Another option. Heute erzähle ich euch mal die, die krasseste Story, die mir immer passiert ist im Thema Cannabis. Das war ein Pferd, der sein Geburtstag, ich weiß nicht mehr welcher, ich glaube 19. oder 20. Da waren wir in München bei einem mexikanischen Restaurant und äh, wir haben uns zufällig auf dem Klo drauf, wir waren mit der ganzen Runde da und ich bin aufs Klo und dann habe ich da ein heimlich eine Pfeife geraucht oder ich habe einen Joint bauen wollen, sowas, ich wollte einen Joint bauen, dann kommt der Ferdi dazu und dann haben wir halt beide Dinge äh, zusammen eingebaut mit Gras und schwarzen Afghanen drin und dann haben wir einen ich weiß nicht wieso wir sind mit dem brennenden joint aus dem klo raus und auf den, in den, mitten im restaurant auf unseren sitzplatz und haben den da fertig geraucht keiner hat was gesagt niemand hat uns komisch angeschaut das war eine zeit da durfte man in einem restaurant normale zigaretten rauchen noch als rauchen war damals erlaubt und die haben so krassen abzug anscheinend gehabt dass das entweder abgezogen ist oder die Leute ähm, haben sich nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil wir waren ja ziemlich laut an dem Tisch. Wir haben viel Geld da gelassen, wir haben gut gut gespeist und getrunken, gesoffen, die Killer und äh, ja, wir waren schon ein lustiges Volk, aber wir waren nicht aggressiv. Und ich denke mal, deswegen haben sie das halt einfach übersehen oder toleriert, dass wir da drin sitzen und einen Schwein trauchen, einen dicken Fetten noch dazu. Krass, oder? Ja. Alter, das war halt noch äh, 19, weiß ich nicht, 87, 88 sowas. Peace out. Viva Mexico, cabrón.